40 Tage Reich Gottes. 40 Tage of God. Heute Tag Nummer 23. Today is day 23. Und das, das Thema heißt Reichtum im Reich Gottes. And the theme is Riches. In the Kingdom of God. Wahrer Reichtum im Reich Gottes. True in the of God. Und wir wollen gleich Jesus zu Wort kommen lassen? And we right Was spricht Jesus über Reichtum? What Jesus say about riches? Wie können wir mit unserem Reichtum richtig umgehen? We Und welche richtigen Prioritäten dürfen wir setzen? Right <lacht> set? Matthäus 19 Vers 16. Uh, Matthew 19, Verse 16. da kommt dieser reiche jüngling zu jesus This young rich uh, man comes to jesus und da steht drin und siehe einer trat herbei und sprach zu ihm lehrer was soll ich gutes tun damit ich ewiges leben habe master und er sprach zu ihm was fragst du mich über das Gute. Einer ist der Gute. And he said to him, Why call, do you call me good? There is none good but one, that is God. Wenn du aber ins ähm, ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. But if you wilt enter into life, keep the Er spricht zu ihm. Welche? Jesus sprach diese. He said unto him, Which? Jesus said, Thou. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst ähm, nicht falsches Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And you shall love your as Der junge Mann spricht zu ihm. All, alles dies habe ich befolgt. Der all diese Dinge habe ich was fehlt mir noch? Jesus spricht zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Jesus Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. And you shall have treasure in heaven. Und und and come and follow me. Als junge diese hörte, ging er weg, denn er and when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for, sorrowful, for he had great possessions. Jüngern, ich sage euch, schwer wird ein reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Then said Jesus unto his disciples. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie aus, also ganz außer sich, und sagten: Wer kann dann noch errettet werden? When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. But Jesus beheld them and said unto them, with man this is impossible, but with God. All things are possible. Eine ganz besondere Bibelstelle. That's a very Besonders für die westliche Welt, ganz Especially wichtig. For the world the können die Reichen ins Reich Gottes reinkommen? Can the rich enter the of God? Wir wollen gleich ein bisschen tiefer gehen. We want to go Aber die Lösung, sagt Jesus, But Jesus says the solution. was unmöglich ist bei den Menschen, What is impossible with men, ist möglich bei Gott. <lacht> ich möchte dich ermutigen, dass du deine Prioritäten richtig setzt. Und wir wollen hineinschauen, was sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 20. Was hat Reichtum mit Reich Gottes zu tun? Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Und he lifted up his eyes seine his disciples and said, blessed be you poor for yours is the kingdom of god Jesus verbindet das reich gottes Jesus connects the kingdom of god. Er sagt glückselig ihr armen denn euer ist das reich gottes blessed be ye poor for yours is the kingdom of god Und wir haben es vorhin schon gelesen es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes geht. Than for a rich man to enter the Aber es ist wichtig, die Herzenseinstellung eines Reichen. Es ist nicht die, die Größe der Nummer auf dem Bankkonto. Aber die Größe der Liebe in deinem Herzen. The of love in your heart. <lacht> Und da wollen wir hineingehen. Hat das was mit der Liebe zu tun, oder nicht? Yeah. Is also the of it, love, or not? Und der, der Schlüssel, ja. The key is, yes. yeah. Wir wollen das lesen in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. In first, uh, John, Und hier werden wir gleich lesen, was... Das liebe hat zu tun mit Reich Gottes. Love is with the of God. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und hier verbindet Jesus, Jesus connects... die Liebe mit, mit Reich Gottes. Love again with kingdom of God. Wenn du viel Geld hast, money, wenn du reich bist when you are rich. und du tust dein Herz äh, oder deine Liebe in dieses Geld hinein, hast du die Gefahr, dass du abdriftest. Danger, aber wenn du viel hast, so wie Abraham hatte viel, like Abraham, aber sein Herz war immer Gott, But his heart was ist für dich die God. Ewigkeit garantiert. Then you, then aber es ist so wichtig, wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Ist es das Geld? Is it the money? Die Sicherheit? The Oder ist es Jesus Christus? Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5, lesen wir, Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ein Schlüssel des Reichtums ist, One key of riches are, was ich habe, damit bin ich zufrieden. Lass dir genügen mit dem, was du hast. Be content with what you have. Wenn du dankbar bist in dem Kleinen, When you are in the little things, kann Gott dir übernatürlich wiedergeben. Mm. Aber so möchte ich ermutigen, dass du zufrieden bist mit dem, was du hast. Mammon sagt, ähm, wenn du viel hast, brauchst du noch mehr und noch mehr und noch mehr. That mammon money says if you have much you need more and more and more. Aber die Bibel sagt, lass ich genügen mit dem was du hast. But the Bible says be content with what you have. Wir wollen hineingehen in 1. Timotheus Kapitel 6 Vers we, we 6. We want to go into 1 Timothy uh, chapter 6, Eine ganz wichtige Bibelstelle, wenn man über Reichtum redet. Verse 6 a very important scripture when you want to talk about ja. Die Göttlichkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich daran genügen lässt. With is great gain. Und dann können wir hier weiterlesen. And we can und dann geht es weiter mit: Denn die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung. temptation foolish Lusts. Ja, in ganz viele Törichte und schädliche Begierden. Welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Which drown man in destruction and perdition. Und jetzt bitte hört zu. Ja. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Bitte lass nicht zu, dass du das Geld liebst. Don't allow in your life that you love money. Liebe immer Gott. Always love God. Und deinen nächsten wie dich selbst. And your neighbor is yourself. Und gib. And give. dann wirst du frei von Geldliebe. Then you are free from the love of money. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Yeah. And the more you give, the more will come back to you. Aber wenn du, wenn du Geld, wenn du Geld liebst. When you love money. Ist es eine Wurzel allen Übels. It's a root of all evil. Und, und äh, die Bibel sagt hier: die, wo reich werden wollen, fallen in viele Versuchungen. So ist wichtig, dass wir immer Jesus an erster Stelle haben. Hier steht life. drin: die Göttlichkeit ist ein großer Gewinn für die, die sich verliebt haben. Wisse eins: die Göttlichkeit, die du im Herzen hast, die kostenlos ist. Yeah. Sie ist ein großer Gewinn. Wisst ihr, ich bin ja im, im Steuerrecht unterwegs. Und ich kenne sehr, sehr reiche Menschen. And I know very rich Und die sind überhaupt nicht glücklich. Geld gibt einem kein Glück. Yeah. Money does not give you gibt einem keine, keine Befriedigung. gibt einem keinen keine Frieden im Herzen. No, no peace in your heart. Nur einer kann Frieden geben. Give peace. Und es ist derjenige, der gesagt hat, mein Frieden gebe ich euch. Ich möchte dich ermutigen, you, dass die wirklich, der wirklich große Gewinn sind nicht Aktien im Leben, are not share oder, oder große Firmen oder, big oder große Autos. Or big cars. Der große Gewinn im Leben The big gain in life ist die Göttlichkeit. Is <lacht> ich möchte dich ermutigen da drin. I want to you. Es ist egal, wie viel Geld du hast. No how you have, aber lass dein Herz immer an Jesus dran. But keep your heart with God, with Jesus. Genügsamkeit ist eine Haltung der Dankbarkeit. Is an of Sei dankbar für das, was du hast. Be thankful for what you have. manchmal in der Mission wenn ich unterwegs bin ich komme in irgendwelche äh, äh, Häuser rein und die sind richtig arm die Menschen I come into some houses and they are extremely aber well, sie extremely poor. Aber, ja, aber sie haben eine göttlichkeit eine Dankbarkeit eine Genügsamkeit und dieses dieses besondere spüre ich manchmal in keinem Millionärshaus. Also bitte, lass dir an dem genügen, was du hast. Let, let und und äh, liebe Gott von ganzem Herzen. Mm. Paulus gibt uns äh, deutliche Hinweise für Gläubige, die reich sind. Das ist in 1. Timotheus 6, Vers 17. 6, uh, uh, 16. Ja, steht drin. Ähm, und dass sie nicht stolz sein und nicht hoffen auf ihren unsicheren Reichtum, sondern Gott, der uns alles darreicht und darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun und reich werden und in guten Werken gerne geben, ähm, behilfreich sind und einen Schatz sammeln und guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Erster Timotheus Kapitel 6 Vers 17 Charge them that are rich in this world that they too they be not high-minded nor trust in uncertain riches but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Mm. Und es ist, materielle Güter zu haben ist gut. It's good to have material goods. Es ist gut, dass wir viel haben. It's also good that we have much. Aber bitte gib weiter an die nächsten. Ja, halte nicht fest. Don't cling to it. Sondern gib auch denen, die finanziellen Mangel haben. And give to those that have needs. Da gibt es ein, ein, ein, ein, äh, äh, einen guten Satz auf, auf einen Punkt gebracht. There's a good it it all to one point. Ist in äh, Apostel 20, Vers 35. 35 20 verse 35 steht drin geben ist seliger als nehmen. Oh, to give is more blessed than to take. Je mehr du gibst, da mehr wirst du gesegnet. The more you will be blessed. Aber geben ist seliger als nehmen. So, to give is more blessed than to take. Was sind die Prinzipien der Vermehrung im Reich Gottes? What are the principles of, of uh, multiplication in the kingdom of God? Prinzip Nummer 1. Principle number one? Teilen. Je mehr du teilst, desto mehr, mehr bekommst du. The more you get back. Jesus hat die, die Fische und, und die Brote den Jüngern gegeben Jesus gave the bread and the fish to the und sie haben geteilt. They had to share, share, sie share. haben gebrochen. They had to break sie haben share. weitergegeben. They had to pass on. Und die, die Vermehrung kam zustande während dem Teilen. Während du teilst, While you share. Ähm, wer, wer, kommt die Vermehrung zustande. The multiplication happens. Es ist nicht logisch. Aber es ist ein Prinzip des Reiches Gottes. That is a principle of the of God. Prinzip Nummer zwei: investiere. Invest. Sei ein treuer Verwalter. Be a Sei treu mit dem, was du hast. Be faithful with what you have. Prinzip Nummer drei: three. tu deinen Wert steigern. Uh, increase your value tu tu nichts für deine eigenen bedürfnisse machen don't do anything for your own needs so, sondern tu weise werte steigern be be very wise in in uh, in enriching your values mm. und letztendlich ist es wichtig dass wir trachten nach dem reich gottes and of course it is always important that we seek seek first yeah. the kingdom of god der matthäus 6 sagt in Matthäus 6, wir lesen. Ähm, ähm, Trachtet zuerst an meinem Reich und an meiner Gerechtigkeit. Yes, yeah. seek ye first my kingdom and my righteousness. Und alles andere wird euch hinzugetan. And haben. everything else will be added mm. unto you. Äh, äh, was sollen wir denn tun mit unserem Geld? What shall we do with our money? Punkt Nummer 1 ist, deine persönlichen Bedürfnisse erstmal erfüllen. First of all, you can meet your own needs. Punkt Nummer 2. Point number two. Schau auf deine ganze Familie. Look at your whole family. Speziell auf deine Eltern. Your da gibt es eine Anweisung in 1. Timotheus 5 Vers 8. Uh, uh, five, uh, verse Be äh, betont uns die Notwendigkeit der, der Kinder gegenüber den Eltern im Alter. And it 1. Timotheus 5 Vers 8. 5, lesen yeah. mm -hmm. okay. Ja but if any provide not for his own and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel. wenn du viel hast bitte denk auch an deine familie When you have much, think of your family. besonders die segen auch der eltern and especially bless your parents. also punkt nummer eins, deine eigenen bedürfnisse First of all you meet your own needs. Punkt Nummer 2, die dürfen sie deine Familie. Second you meet the needs of your parents. Punkt Nummer 3, denk auch an die Armen der Welt. And, and your whole family and number three, think of the poor in this world. steht in Epheser Kapitel 4 Vers 28. Uh, 4, 28. it says. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige gut. Let him that stole steal no more. But rather let him labor. Und warum? Damit er den Bedürftigen abgeben kann. Also bitte gib auch den Armen weiter. Give to the poor. Vielleicht hast du eine Möglichkeit, irgendwo ein Patenkind zu, zu holen. Uh, maybe you oder du kennst missionare die was brauchen oh, no und du hast was übrig ich möchte ich ermut ermutigen dass du in glauben investierst uh, invest in faith. und dann das wichtigste punkt nummer vier and the most important number investiere ins reich gottes für die erweiterung des reiches gottes von missionsstationen for Mission stations, für gemeinden for churches, und dass das reich gottes gebaut werden kann so that the kingdom of God can be built. Acht auf deine eigenen bedürfnisse watch first your own needs. für die familie dann für die Armen und auch für das Reich Gottes. Halleluja. Ich möchte noch ein Beispiel vorlesen oder, oder erzählen von, von meinem Leben. Ich habe viele Seelsorgegespräche mit vielen Menschen. Und ich kenne zwei Extreme von Mammon oder von Geldgier and i know two extremes of the love of money und jesus sagt entweder dien gott oder den mammon and the the lord says either we serve money ma, mammon or god und menschen die mammon dienen die, die zerstören alles and the people that only serve money mammon they destroy everything und es gibt menschen die sind mega geizig and there are people that are more stingy und es gibt menschen die sind total verschwenderisch und ich saß zusammen mit einer mutter die der geizigen ehemann hatte Einen geizigen ehemann mother who had a very stingy husband. Und, und er hat immer, immer Geld, Geld zusammengerafft, die ganze Zeit. And he was constantly only collecting money. Er war nicht bereit, weiterzugeben an die Kinder. He was not even to pass on to the das hat der Mutter so wehgetan. And that hurt the so much. Und sie hat so, so geweint. And she cried so much. Warum ist er so geizig? Why is he so stingy? Und, und gibt nicht mal unseren Kindern weiter. He even give to our mm. Das hat die Ehe fast zerstört. And it our und was steckt da dahinter? What is it? Mammon. Die andere Extrem. The other extreme? Äh, Menschen verschwenden alles. Just, you know, give out Und äh, ich habe mit einer Mutter, nee, mit einer Frau gesprochen, der, deren Ehemann total verschwenderisch ist. Wenn er irgendwas sieht bei Amazon. In Amazon, hat irgendeine Idee, was er kaufen will. Idea, buy, sofort verk verk verkauft er das. Obwohl er kein Geld hat. Also he has no money. Und, und die haben gar nichts. Und sie wollen gerne ins Reich Gottes geben. Aber weil sie, weil sie verschwenderisch sind. Er fließt alles weg. Is gone. Ich möchte dich ermutigen. Sei nicht geizig. Don't be Und sei auch nicht verschwenderisch. But don't be, uh, reckless with spending money. Wenn du geizig bist, when you are, when you stingy, gib. <lacht> Dann bist du frei davon. Then you're free. Wenn du verschwenderisch bist, if you are, if you out, komm zurück zu dem guten Verwalterschaft, treu Verwalterschaft. Come back into faithful stewardship. Geh gut um mit deinem Geld. Ha manage your money well. Dann wirst du echten Reichtum erleben. Then you will have Und das, die, das richtige Reichtum im Reich Gottes ist, True Echte Göttlichkeit. True godliness. Mm. Und vergiss niemals, Don't ever forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt deeply loved und mächtig gesegnet. Powerfully blessed. Amen. Amen.